fangen wir nach bei Kathrine Lejeune in Hannover. Also, die Kommission sieht keine Verstöße, ist das also eine Art Freispruch? Ja, so kann man es fast deuten, denn keinerlei Konsequenzen für Gerhard Schröder, er bleibt in der Partei. Du hast es gesagt, es gibt keine Rüge, es gibt keinerlei äh, Ausschluss oder er wird auch nicht in seinen Mitgliedsrechten eingeschränkt und somit hat es keine Konsequenzen für Gerhard Schröder, also ein klarer Sieg für ihn, denn die Hürden sind ja auch besonders hoch in Deutschland. Es sind sehr hohe juristische Hürden, um überhaupt jemanden aus einer Partei ausschließen zu können. Dafür muss man erst mal derjenigen Person nachweisen, dass diese mutwillig die Partei beschädigt hat. Und das ist in diesem Fall nicht möglich gewesen. Zu diesem Beschluss ist die Schiedskommission gekommen. Jedoch sagt sie in ihrer neunseitigen Begründung ganz klar, dass sie sich wünschen würde, dass Gerhard Schröder sich mehr distanziert. Sowohl vom Angriffskrieg der Russlands gegen die Ukraine als auch von seinem Freund Putin, so steht es in der Begründung. Mhm. Viele wollten ja zumindest eine Rüge des Altkanzlers. Wie kann das jetzt weitergehen? Die Antragsteller zeigen sich sehr enttäuscht. Zumindest hat die SPD Heidelberg schon gesagt, sie seien gerade in Gesprächen mit den 16 weiteren Antragstellern und überlegen, sie haben die Möglichkeit, in den nächsten zwei Wochen, das ist die Frist, können sie Berufung einlegen und dann würde es in die nächste Instanz gehen, wenn sie sich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden geben und dann würde in Hannover das Schieds-, die Schiedskommission wieder zusammenkommen. und wenn auch das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein sollte und jemand Berufung einlegt, dann geht es vor die Bundesschiedskommission. Und so ein mhm. Verfahren könnte sich dann über Monate oder Jahre in die Länge ziehen. Danke für diese Einschätzung. Kathrine Lejeune nach Hannover.